Wo ist denn das euer Wort? Schaf links? Da ist nur Wasser. Ach so. Schaf links. Schaf links. links. Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Varoturo 4 mit Steve. Hallo. Scheinbar direkt, oder? Ja. Hallo! Und wer von uns zwei Hübschen geht heute halt bergauf? Ja, nicht, du? Ja, ich will fix gern bergauf, weil äh, meine Achse ich will nicht Bergauf gehen war... Ich weiß ja nicht, was dein, dein ja. Essen sagt. Nicht früher, nicht gut eigentlich, aber es wird doch fix für die Folge reichen. Na dann. Aber aber jetzt müssen wir uns aber auch langsam auch mal Gedanken machen was wir mit den Dias machen ne? ja fix das Ding mit, der Jazz, mit, äh, mit der machen ja okay. ja okay wenn ich darf fix ich kann mir ich habe drei Bücher werde auch Bücherregal machen wir mal gucken was ich krieg aber ein Bücherregal bringt halt nicht ne na ernsthaft Mit deinem Maul. So <lacht> So witzig das ist. Ja. Ich Hier bergauf. Hier gibt's auf. Macht ja. Mach keinen Scheiß, ne? Wenn ich... Soll ich jetzt da oben nur auf Bäume gehen oder Tiere essen, essen noch, essen noch, essen noch und Leder. Ich habe auch kein Zuckerrohr. Guck mal, ob du da irgendwo Wasser siehst oder so. Da kannst du das Zuckerrohr vielleicht noch anbauen. Okay. Zuckerrohr anbauen. Ja, wäre vielleicht mal eine neue Lösung, oder? Wie viel hast du denn du Zuckerrohr? 233. Wenn man einen Stack habe, ist schon gut. Aber wenn ich das da oben anbaue, kann ja sein, dass wir es sehen. Ja so Soll ich es über die Folge stehen lassen oder nach der Folge? Bringt das wieder was nein, noch? Nein, nein, nein, nicht steht lassen. Also du brauchst es nach der Folge wieder ab. Das glaubst du bringt sie was. Ja. Okay. Ja, fix. Kann schon sein. Du machst halt ein Wasserloch und schaffst dein Wassereimer ein. Du kriegst halt eins, kriegst du definitiv. Was? Sind schon wieder Aufnahme, schon wieder. Ja, echt schon wieder drei Minuten rum. Ich weiß, ja. Und bin noch nicht einmal oben. Dämlich. Nee, jetzt wegen so Graver oder so ein Traum mich nicht mehr. <lacht> es ist glaube ich Nacht. Bis jetzt, bis das wenn zwei. Ja, dann kannst du auch mal gleich, äh... Ein paar Bogenschützen weghauen. Steve! Ich bin ja. ein Graver Und bin wirklich fast gestorben, Alter. Nein. Da, aber ich bin jetzt... Alter, ich nur Glück gehabt, dass es nur zwei ist, wenn das fünf Besen wären. Wäre ja, das ist genug geworden. <lacht> Da! Da ist! Gratwärmler! Alter, also ich schlag euch Spaß, Alter! Ich geh jetzt in den Zuckerraum bauen und find's nie wieder. Was die, was wollte ich suchen? Dann Rektor doch erstmal. Ja. Essen und Äpfel. Äpfel? Soll ich die Äpfel bei dem komischen Bildsdicken Wald suchen? Aber das ist schwer, oder? Nein, das ist Käse, weil du da äh, die ganzen Bäume mal ja, okay. vier Stämme musst. Wenn das Käse ist, dann gehen wir mal da weg und suchen mal ein gescheites... Platzl, wo man gescheites Platzl, boah jetzt nur mal so lava auf Höhe 11 oder so es hat vollkommen reichen. Das ist Kackstrip, meine ich, hasse es. Ja, deshalb bin ich jetzt bergauf gegangen. Ich habe nicht keinen einzigen Diamanten gefunden. Ich will nicht mehr. Will ich will nicht mehr. Enderman! Was brauchen das brauchen wir denn. Netter, Schau denn. Enderman! Ja, wenn du voll Alderman bist. Ja, Enderbälle. Ja. Auch eine. Ich hab schon mein Crafting Table stehen gelassen. Nichts neues. Wo ist denn das euer? Award? Scharf links, da ist nur Wasser. Achso. Ja. Scharf links. <lacht> <lacht> Schaf links. Die Stierbacker Was? Schaf links sein. Waren Schaf links, oder? Ja. <lacht> Schaf links. Ja. Oi, oh, das Schwede. Nein, im Auto. Ich krieg vor allem Verbrennung ist verboten, ne? Die erste ist Enchantment, was ich aufs Iron Schwert krieg, ist Verbrennung. Sehr cool. Der Küste? Der Küste? Der Küste. Ja. Philipp bringt meine ganzen Plains nicht. Und nichts Neues, oder? Macht er ja dauerhaft. Ich wollte ja gerade die ganze Baume da holen und du. Ja okay, und jetzt kann ich aber mein Zuckerraum nicht anbauen, dann baue ich es halt da an. <lacht> Hä? Ich bin überfordert. Wo es funktioniert und wo nicht. Ich glaube das ist psychologisch, nein, was so jetzt? Hä? <lacht> <lacht> Alles ist überfordert, komplett. Sieht nicht da geht's wieder nicht an. Steve, ich noch nie so, kom so, so komisch Zuckerraum gebaut. Läuft bei dir. Kannst du in meiner Folge anschauen? Ja. Ich hab noch zwei Brot 1 Bücher. Schaust du eigentlich meine Folgen? Das ist die Frage des Jahres. Ab und zu. Wenn mir langweilig ist auf Arbeit. Auf Arbeit? Still. Nein, man, aber die Folgen, wo du mit mir spürst, ist jetzt komischer. Ab und zu, ja. Aber nicht dauerhaft. Droppen die schlechter, gell? Gibt's der Darkwood ja. in der Winter Dingsbums droppt schlechter, oder? Also nicht, keine Ahnung. Ja, das geht um Minecraft. Weiß, weißt du, wann ich mich zuletzt mit Minecraft beschäftigt habe? Ja, vor <lacht> Letzt, Letztes Jahr irgendwann. Ja, ist perfekt, hier. Ja. Na, Spaß. Ich bin so gut im Craften. Oh, hey, da bin ich nicht jetzt schon wieder. Aber? Ich gebe ja auf, ich gebe einfach gleich auf. Ich habe nicht aufgegeben Alex. Ja, ja. stimmt. bleiben doch, da, bevor jetzt noch 8 Minuten woanders anders hinrenne. Ja oh. genau, feier schon. Das ist verboten. Es ja. ist verboten und ich habe sogar sowas Benutzt es nicht einmal. Wie Feuer, hä? Mir hat gerade ein Zombie, der was gebrannt hat. Auch nicht drüber gehen hast du dich gelöscht na das war ja ich bin so gut in minecraft ich hab nicht einmal mehr dran gedacht Alter. spaß hab ich dran gedacht du, fünf sekunden später <lacht> <lacht> mhm. der will jetzt sehen. na wir gewinnen ja der lucky randy ist dabei Alter. ich glaube da war ein paar dabei. war ja. dabei was soll das von Babaan war 400? Kann ich erstmal Babaan 3 machen? Ja, machen wir 3 Babaan ah. waro 3. Was soll das von Babaan 3? Mach eigentlich. Was? Den Server haben wir ja noch. Noch immer? Hm. Und die machen damit nichts. Das sind aber die schlauesten nicht. Ja, ich bin überfordert, Philipp. brauche ich mich auch schon um Sie, okay? Ich bin überfordert Ja, hab ich gerade aber, oh hey der Schwede Ich bin gerade geschreckt, ob ich nur Opfer gegessen habe Was ist <lacht> das sagen? Steve, ich habe schon Zweifel, was sagst du dazu? Respekt Respekt Warum ich die wiederhole weiß ich auch nicht, damit es der Philipp wird, glaube ich oh, das ist gut. Der Baum. Na? Am besten man baut sich da mit zwei 2 drauf das war das Ah ja Abwechel Boah, was ne Cave, ey Steve, wie viele Äpfel brauchen wir denn circa? Alle Ja, alle Ich meine, wenn ich zum Beispiel 8 habe oder so und das reicht dann schon, dann reicht ja mal ist 0, ja Das Problem ist nur Na, weißt schon Ich habe mich gerade überlegt, soll ich die Äpfel immer wieder einklauen, Oder soll ich einfach immer ja, alles abholen? Aber ich hol's mal alles ab. Geil! Das gibt's ja nicht. Geil! Was? Was ist denn da los? Was ist los, Steve? Ich hab'n Minenschaf. Geil! Vielleicht finden wir Schaf 5 Buch. 5 Minuten haben wir ja noch dafür. Was ist, wenn wir Fire Oh, die ist so riesig. Oh, fuck. Wo sollen denn hin, Dummy? Ne, hat jemand äh, Lava gelöscht hier unten. Pff, war ich schon. <lacht> Moment, alter, wieder, ja, wie man nämlich bis heute nicht sich wie lange items halten gefühlt ewig no, gefühlt. Ja, ich brauche wieder alles. Hier ist aber hier war ein Holzblock, das hier war safe. Jemand Enderman Spaß, Alex. Ja, vielleicht war er, aber ich glaube nicht. Nee, aber hier war jemand. Safe Call, Alter. Es sind ja auch sau viele Leute auf dem Server. Grundsätzlich, wenn mich jetzt einen Arm findet, habe ich jetzt nicht einmal Essen im Schoch drin, Alter. Oh, ey. Ist ich hasse es mit Full nicht mit und umrennen. Ja, ah, hier war jemand hier. Juhu. Ich hätte mal gesagt, wir gerne mal schauen, weil ich gefühlt despawned es ja langsam wieder, oder? Ja. Hm. ja. Ist das schon gewachsen? Weiß nicht. Ich bin umzingelt, Alex. Von wem? Von Zombies. Von Zombies. Und von Creeper, Creeper, Creeper. Oh, danke. Alter Schwede, ey. Ja. Das war's knapp. Dann craft ich mal ein Eis Hab ich schon. Okay. Wollte nicht anbauen. Das war's quickly knapp. <lacht> quickly knapp, Alter. <lacht> <lacht> das ist ja Ärger scharf links, Alter. Nein, es nicht. Warum, Warum für die, die nur zwei Äpfel, Alter? Ja. Bei Anbaum. Wie gehöre ich denn? 18. So ein Das krack. wird davon nichts. Die ganze Folge wird davon wieder mal nichts. Ah! Ich bin auch gleich. Ich bin auch gerade komplett überfordert. Ja. Ich hab keine Kohle mehr. Ja, die hab ich mir auch vorhin gefarmt. Ja. Das gibt's in der 6. Wie viel Gold hast du? Wie viel Äpfel? Eine Kuh? 10 ungefähr. Ja, was? Ja, gehen wir zur Kuh. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach nur. Die macht einen Pudding, der hat Flecken. Kann man löffeln und auch lecken. Schmecken. Ja, lecken können wir nach. Ich hab zwei Chests. Perfekt. Bitte anloadet, bitte anloadet. <lacht> fuck! Gefühlt war da gerade War grad jemand. E hier ist safe, hier war schon safe jemand, Alex. Beide Kisten looted. Da ah, hat sich auch jemand hochgebaut. Was? Was? Ach fuck. Ich nehme aber die ganzen Strings mit. Speaker auch wenn hier schon looted ist. Für die Bögen? Ja, für Bögen. Okay. Was denn sonst? Was weißt du nicht? Gefühlt hat man mal Cop-Web craften können. Ja, es werden einfach nicht mehr Apple. Ich glaube, ich muss langsam in einer Minute alles wieder zusammenfinden bei mir. war mir echt bei den hier ja. gelootet wird, ey. Boah! Einmal Glück und finden so eine Mine, ne? ja was hab ich irgendwie essen probleme gehabt? 30 Sekunden... Die Zeit. Zeit geht rum wie nichts. Wie war's? Die Zeit vergeht so schnell. Ich fühle mich so richtig unproduktiv. Ich muss das... Äh, ich ding... Hey Steve, wenn jetzt sogar noch nicht gewachsen. ist soll es looten? Ja Pause, Pause, pausa. Okay. Warum ist das nicht, nicht mal 1 gewachsen? Weiß ich nicht. 5 Sekunden. Ja, das hat so Was für eine sinnlose Folge, ich habe ein Bier gefunden. Ja und eben 8 Äpfel oder so. Danke fürs Zuschauen, wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und schaut auch, was die vorbei ist bei Hashtag Mumu, der erste Link. Und... Servus!